Der Begriff Open ähm, fällt nicht leicht zu definieren. Ich denke, dass wir den Begriff durchaus etwas ausweiten können im Sinn von Open-Minded. Das heißt Aufgeschlossenheit, Unvoreingenommenheit gegenüber anderen Meinungen, gegenüber dem Wissen anderer und damit auch sich zu öffnen für Diskussionen, die Bereitschaft andere Anregungen aufnehmen zu können und das dann umzusetzen und auch das eigene Wissen weitergeben zu können, also offen zu halten. Das ist für mich so der zentrale Punkt von Open, der sich dann natürlich auch widerspiegelt in den verschiedenen, ähm, verschiedenen Richtungen, die man mittlerweile auch im Internet oder in der Bildungswelt findet, wie beispielsweise OER, wie Open Data etc.